Es gibt drei Reaktionen auf einen Partner, der einen ärgert. Zwei davon sind schlecht und nur einer kann zum Erfolg führen. Folgen Sie Ihn Empfinden, dann werden Sie entweder auf Rückzug gehen oder auf Angriff. Rückzug sieht meistens so aus. Sie ordnen Ihren Partner in eine Kategorie ein, zum Beispiel Egoist, Narzisst oder dem Modebegriff Toxisch. Und sehen die Beziehung als hoffnungslos da alles am schädlichen Partner hängt und Sie nichts dagegen machen können. Außer sich nur noch um Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche kümmern. Die zweite Möglichkeit zu reagieren ist Angriff. Auch hier gehen Sie davon aus, dass der Partner zu einer bestimmten schlimmen Sorte Mensch gehört und statt sich zurückzuziehen, gehen Sie ihn mit meist laut vorgetragenen Vorwürfen an. In meiner Praxiserfahrung sind die beiden emotionalen Reaktionen wenig, naja, eigentlich nicht erfolgsversprechend. Effektiver ist eine Reaktion, die nicht auf ihre Emotionen basiert, sondern ihre Denkfähigkeit nutzt. Die dritte Reaktionsmöglichkeit ist, sich folgende Frage zu stellen. Was braucht mein Partner von mir, dass er es weniger nötig hat, so garstig zu mir zu sein. Ja, nicht einfach, aber wirklich effektiv, denn wenn Sie fündig werden, können Sie entscheiden, dazu bin ich bereit und dazu nicht. Entsprechend können Sie etwas unternehmen, damit Sie vom Partner nicht mehr geärgert werden. Sie können ihm geben, was er braucht oder entscheiden zu gehen, weil Sie nicht dazu bereit sind. Ja, meine Tipps sind nicht einfach, dass sie mehr als nur seinen Gefühlen Folgen erfordern. Aber dafür sind sie effektiv.